So. Die möchte mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja, Diek, hallöchen. Hallo Diek, du wolltest mich sprechen? In der Tat, Diek dachte, sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Hm, Tierwesen züchten. Na, endlich. Das klingt nach einer guten Idee. So Rüstung und Zucht von Babys. Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind so besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Die klägt ihre müssen da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung achten. zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Dick hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale Natürlich und die kaufen. Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Dick. Das Fohlen des Todes. Die Destrade müsste ich doch hier haben, oder? Na, wo ist mein Destrade? Das die Bugreifer. Ist drei männlich. Das ist drei weiblich. Das heißt, wir haben zwei. Verschiedene. Erstmal Bürsten. Ach, hier steht auch Kaufe. Kaufe Zauberanweisungen. Das eine haben wir schon geregelt. Sauber muss auch werden. Ah, ein ist das Ist Das kriegt man kostenlos, wenn man sich gut um die kümmert. Wenn die gut behandelt. Man muss die nicht dafür abschlachten. Sehr schön und jetzt natürlich unser Karigo heißt er. Unser so Bucrefe, auf dem wir mal rumreiten. Und der soll natürlich auch gebürstet sein. Und der, wenn wir mit dem rumfliegen. Rückenschwinger. Auch du sollst was kriegen. Einmal gebürstet. Einmal gefüttert. Wieso muss das? Ich würde sagen, es läuft. Ich will es jetzt nicht raufbeschwören, aber... Also, ihm müssen natürlich auch mit gefüttert werden. kein ja weiblich. Was ist das andere Mundkalb. Das Mundkalb männlich. Das ist schön, dann da da können wir ein kleines, süßes Baby-Mundkalb züchten. Nicht, das uns mal auf die vier drücken. Das wäre sehr schade. Das wird würde ich doch nicht wehtun. eine katastrophe Kündigung auf männlich und nur auf männlich ja es ist eine homosexuelle beziehung also auch bei tieren gehen eine Paarung ist halt ein bisschen schwierig Auch du, wirst gestrichelt, äh, gestriegelt. streichen geht ja leider nicht. Süße Knurrenwurfs, auch süß, nicht geweckt, das ist so schade, würde ich gar nicht Kennt Die Wesen sehr aber jetzt. der zweite Vogel. Hier ist ja richtig eine Höhle. Als ob hier eine Höhle ist. Ich für die für die Kamera deckt. Das habe ich ja noch gar nicht deckt hier. Wie weit das Gebiet hier ist. wow ich kann ich nicht fliegen sehr schade Das gibt hier eins sollen. Die haben wir schon gefüttert. Wir warten wir noch, bis wir irgendwann name tags kriegen hier, <lacht> In die Namen geben können. Wenn es wahrscheinlich zu spät ist auf YouTube, mit dieser Partner nicht kommt, habe ich bin ich wahrscheinlich schon bin ich wahrscheinlich schon viel weiter. Vielleicht vom Chat könntet ihr mir jetzt reinschreiben, wer von wer äh, von euch ein Tier sein will. Die mir gerne auch auf youtube in die Kommentare schreiben Und wird wohl leider nicht viel bringen die dorus-tank kann man mal gebrauchen das machen wir mal später. Oh, hi, Teirio. Willkommen im Chat. Was geht? Ähm, jo, ich spiel Hogwarts Legacy. nächstes Das geht. Was geht bei dir, Teirio? Alles gut bei dir? Was machen wir mit dieser Statue? Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Oh. Mein Wecker klingelt, ich werde mal kurz. Alles gut. Danke. Jo. Ja. Welches Level bist du gerade? Das können wir nach, nachgucken gleich. Ähm ich bin jetzt nach der zweiten Prüfung. Ähm also. Kann man im mal nachgucken. 25 auf weg zu 26. Also wir haben es gerade winter, Nordmots. Um es zeitlich anzusortieren. Center. Ist mir noch jetzt jemand, das nur diese Statue aktiviert? Ja, so also ganz ruckelfrei läuft es noch nicht. Ich war auch schon stundenlang an den. Einstellungen im letzten Stream und in diesem Stream hat jetzt zumindest was eingestellt, was halbwegs läuft. Das ist irgendwie... Naja. Ich spiele nicht auf dem besten PC. Mein PC ist auch schon schwach. Nee, ich habe heute gar nicht an. Das könnte mein PC überhaupt nicht... Wenn ich jetzt noch Raideracing anmachen würde, dann würde ich gar nichts laufen. Das kriegt mein PC gar nicht technisch überhaupt in die... Es da ist dazu, dass man Undenkbar. Ich könnte mal kurz hier... Kann ich gleich mal die Einstellung zeigen, vielleicht, dass, wenn du... Wenn du gerade mal Tipps hast, ähm... ich habe hier schon ich hab das gleiche problem also wenn ich nicht so ein, ein massiver technik genug wäre dann pff, könnte ich hier sachen machen ich habe hier ich habe schon habe schon ein bisschen mit mit einem mit einem Guide habe ich herausgefunden dass so hat man ein bisschen gegoogelt da wird mir gesagt dass man hier das hier ausschalten kann das einem weiterhilft hier habe ich alles auf niedrig das ist da hier eigentlich ich könnte riskieren ich könnte riskieren das auf 30 fps runterzustellen 60 fps kriegt mein stream sowieso nicht gestreamt kriegt mein pc sowieso nicht gestreamt und die Aufnahme ist eh in 30 FPS. Im Stream sieht ihr das noch. Also, wenn ihr Glück habt, wenn ihr ganz großes Glück habt an 30 FPS. Das ist also 60 FPS kommt eh in dran. an. Ähm Aber ich mach's lieber, ich mach's lieber höher als niedriger. Hat der ja. Ja, mit 60 FPS spielen und dann. dann wird es halt ein bisschen heruntergerechnet, als dass es dann von 30 fps runtergerechnet wird das ist ein bisschen, ja versteht ich rede wieder zu viel über, über Qualität so wir suchen jetzt mal Zau wir holen uns mal Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Das wird wahrscheinlich wieder 3000 kosten. Ich bin mal gespannt, ob wir uns das leisten können. Also Geld ist hier so eine Sache in diesem Spiel. Das ist so eine... Ja, da müssen wir mal gucken. Dadurch, dass ich alle Items, die Kriege verkaufe, bin ich immer... Habe ich das irgendwie schon immer... Die Hausaufgaben und wie ich es erledigen können. Aber oh ja, also, also spielen ist also. Quatsch, ähm, Geld ist hier wirklich eine Sache im ein Spiel. Ich laufe mal einfach nach Hogwarts, dann können wir ein bisschen klappern, wir können wir ein bisschen chatten, just chatting machen. Wie alt ich bin. Ähm. 25 Jahre jetzt ähm, zu alt, um jung zu sein und zu jung, um alt, um alt zu sein. Ähm, das ist Bin jung fühle ich mich nicht mehr als <lacht> manchmal schon ähm, meine müden Gamer knochen die tun da manchmal manches schon dazu. Ja. im Gamer-Alter, als Gamer ist man dann immer ein bisschen da musst, da musst du noch mal mindestens 10 Jahre um drauf rechnen. Also dadurch, dass durch die Abnutzung, dass man durch die Nicht-Abnutzung, dass man nur rumsitzt und sich kaum bewegt, das dann. Also 25 Gamer-Jahre sind 35 <lacht> Jahre von anderen Menschen. Mindestens Sitzensgift. Ich habe den falschen Beruf und das falsche Hobby. <lacht> Im Beruf die ganze Zeit vom PC sitzen und äh, Hobbymäßig noch streamen. Das äh. Das hat schon bessere Tage erlebt. Wenn du mich schon so fragst, wie alt bist du, dann. Wenn du unter 18, schreib es nicht in den Chat. Ähm <lacht> dann bin ich verpflichtet, dich zu blockieren. Das, hätte, das würde ich ungern tun. Twitch ist ab 18. Wenn du unter 18 bist, sag es mir nicht. Ähm das würde mir sehr leid tun. Ähm <lacht> sag mir, wie alt du bist, wenn du über 18 bist. was arbeitest du? Ich bin in der Ausbildung zum Mediengestalter gerade, Mediengestalterin, digitalen Print, digital, ja, digital, irgendwie sowas, 19, junge 19 hier, na da bin ich, an der 19 bin ich schon lange vorbei, ich glaube 19 habe ich mit YouTube angefangen, 2016 ich glaube ja 22, 23 Und 23 haben wir jetzt oder? ja also 22 bin ich 25 geworden 21 20, 19, 18, 17, 16 23, 2021, 21, Ja, 19, 19, so in dem 18, 19 Jahre alt. Als ich als YouTube angefangen habe. Als Twitch habe ich 2021 angefangen. Da war ich schon ein bisschen älter. Wo wir gerade mal dabei sind. Schamlose Eigenwärmung zu machen. Hier. Mein YouTube-Kanal. Auf geht's nach Huxmead! So, hier müssen wir hin. Schriftladen. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ich suche nach was Bestimmtem. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ich kann es mir leisten. Oh je. Das ist ja un unglaublich. Ich habe Geld. Ich habe in diesem Spiel Geld. Das ist ja unfassbar. Nun kann ich immer Geld habe. Jetzt so, aber so. mit den Testralen zurück zu Diek. Die, wie ist ein Spielzeugkiste? Also, die muss ich sofort kaufen. Das andere kann ich mir wahrscheinlich so wenig leisten. Blumenkompasta. Plastisch mit mittelgroßen Topf. Ja, egal. Der hüpfende Kessel, das ist ja das. Da gibt es ja. Beatle der Baden. Geschichte. Die kleinen Töpfen. Station. die werde ich auch früher oder später brauchen, Eine Spielzeugkisten, die brauchen wir unbedingt. Nichts ist schöner als genau das Richtige zu finden. Und wir können auch Sachen verkaufen. Weg damit, was wir nicht brauchen. Wir können Geld gebrauchen. Auch eh nur das, was ich anhabe, den Look kann ich dann beliebig ändern. Das behalte ich mir erstmal noch. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Reveglio. Das sind die Mikais. Sehen die Mikaes. Äh. Okay. Eine Treppe. Ich war bisher noch nicht da. Du gehörst mir, der Mikais. Ja, der ist aber eher woanders. Vielleicht ein neues Item bekommen. Das ich jetzt aber, der ist irgendwie außerhalb. Steckt hier am nächsten Haus fest. Kein Plan, wie man da rankommt. Immer hm. schön ein bekanntes Gesicht zu sehen. Hinter diesem Bücher ist Das eigentlich können wir hier durch? Ah, hier hinter dem Tresen lang. Und da haben wir die Demigas-Flotte. Die muss man erstmal finden. Erstmal bei ihm in der Truhe klauen. Neue Demigas-Mond. Die Truhe, das muss nur handeln, war. Geld. Verdeckt sind. So, zurück zu Dieg. Können wir die Spielkiste und die Missgehege einweihen? Jetzt keinen Demigeis in der Nähe, okay. Der war auch die, die Seite, war auch nicht da. Bin, ich bin gespannt, wie das Sammeln von Tierwissen gleich kommt. Wie lange das dauert, ob ich da Hinweise kriege, ob ich da für lange suchen muss. mit Besen geht es doch gleich viel schneller. von der Nähe des astronomy Ah, bin in die Kamera geflogen. Uh, what the fuck? Help. Help am stuck. Jetzt bin ich in Hogwarts drin. Oh, das ist, der, das, ist der, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbe unbewusst gemacht. Den kann ich euch mal zeigen. Ähm, damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht äh, vorgesehen ist. Können wir hier mal landen? Schaut mal, wo wir sind. Der Griff von der Gemeinschaftsraum. Griff der Schlafsiedler, um genauer zu sein. Ein für ein paar von, von der Gemeinschaftsraum.